Sag mal Mutti, gegen Flecken im Teppich. Was mache ich denn da am besten? Das beste ist das Spülmittel. Nein! Was? Gar nichts. Auf dem guten Teppich? Stopp! Eines Tages vielleicht. Ich glaube eher nicht.